Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp der Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde. Und heute wieder ein kleines Commentary hier im Start und ihr hört schon kein live commentary ja? Kein fucking live commentary sondern ein nachkommentiertes Video, ja? Das, ich glaub, das ist glaube ich das zweite auf meinem kompletten Channel, ja? Also wirklich was Ungewohntes für mich. Und das Ding ist, warum macht der Boss jetzt solche Videos für durch Ganz einfach, ich habe mir einen PC gegönnt, ja? Könnt ihr auch eventuell schon rausgehört haben. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Qualität so hinbekomme. Also ich glaube, mal die Bildqualität sollte auf jeden Fall so ein bisschen besser sein. Das habe ich so ein bisschen angepasst. Das ist ja nicht allzu schwer. Aber Audioqualität, keine Ahnung, meine Freunde. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Bildqualität auch am besten, weil... Weiß ich halt nicht. Ich... Ist halt auch so das erste Video, wo ich selber render. Und müsst ihr noch mal schreiben, wie das so ist. dies, das, Qualität, Malität. Keine Ahnung, ob das irgendwie ruckelt oder so. Ja, okay, das sehe ich ja selber. Aber die Qualität oder so. Schreibt es mal am besten in die Kommentare. Und bevor ich jetzt erstmal so sage... Oh, ich merke schon, mein Hals ist abgefuckt. Ich habe in den letzten Tagen ja nicht so viele Videos gemacht, aber das habe ich viel geredet so. Und hier ja, erstmal so zum Gameplay ist Black Ops 1 mit der Farmers hier auf der Map Nuke zu to dem Town. Und zwar, in letzter Zeit seid ihr mehr so billig Gameplays von mir gewohnt. Und das Gameplay ist mal wieder ein bisschen besser. Hier ist auch in den letzten Tagen erspielt, also ist nicht mein altes Gameplay. Und das Ding ist, ihr denkt so, ja, brauchst so, warum bringst du ein Black Ops 1 Gameplay? Warum nicht Black Ops 2 oder Ghost? Ja, Ghost spiele ich hier nicht, aber warum nicht Ghost? Und das Ding ist so, ich war ja in den letzten Tagen, also in den letzten Monaten, ich glaube im letzten halben Jahr, war ich so also Gameplay-technisch richtig billig. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich mir jetzt irgendwie keine Mühe gegeben habe, sondern weil ich halt einfach schlecht war. Ja, ich war halt einfach schlecht und bin auch immer noch schlecht. Aber das Ding ist so, in Black Ops 1, das war also damals mein Lieblingsgame, also ist auch jetzt noch mein Lieblingsgame. Und ja, da bin ich halt so an sich immer ganz gut gewesen und deswegen dachte ich mir, spiele ich das halt mal so ein bisschen. Und ja, ist ja gelaufen, sieht ja auch im Gameplay, also ist jetzt nicht sowas wie hier Kollege Bars oder sowas rausballert, irgendwie was weiß ich. Aber für Black Ops 1 Verhältnisse ist es glaube ich schon ganz gut, ja, da kann ich schon mit den alten Black Ops 1 Playern so Packet und sowas, kann ich da schon mithalten, meine Freunde, ja, also ist auf jeden Fall schon ganz stabil. Und ist wirklich ein bisschen ungewohnt so zu kommentieren und ja, auf jeden Fall jetzt so zu meiner Geschichte, warum hier kommentiert dies das und zwar das Ding, ich habe die letzten, ich glaube zwei oder eine Woche kein einziges Video gemacht. Und jetzt sagt ihr euch so, ja, warum? Und zwar liegt es daran, habe ich auch schon ein bisschen erklärt, dass mein PC oder mein Laptop. ne äh mein Laptop, ja, mein Laptop war doch was für ein PC. Mein Laptop, der ging halt irgendwie nicht mehr. Also der ging schon, aber der war schon die ganze Zeit halt nicht so aufs Video machen drauf ausgelegt, sage ich mal. Ja, der war dafür ein bisschen zu billig. Und deswegen konnte ich auch nicht Livestreamen und sowas. Also konnte ich schon, aber das war halt wirklich alles ziemlicher Abfuck. Das hat alles total geleckt bei mir und ich konnte da gar nichts machen. Und ja, jetzt habe ich mir einen neuen gekauft und jetzt kann ich hier die Videos rendern. Outer City und so ein Bullshit, kann ich jetzt alles mit aufnehmen und so. Und ich hoffe mal, dass die Qualität jetzt wirklich ähm, beachtlich ein bisschen besser wird. Und ja. Ganz easy, so läuft der Hase. Und schreibt mir auch am besten mal so in die Kommentare, wie ähm, das jetzt so am besten ist. Mit den Render-Settings und sowas, ob der so passt. Weil, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, habe mir so ein Tutorial-Video angeschaut, habe einfach alles eins und nachgemacht. Und ja, ich hoffe mal, das passt dann so. Wenn nicht, sehe ich es ja auch selber. Oder, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so viele Vergleichsvideos, aber mit einem oder andere anderen Abonnent wird mir dann bestimmt schon auf die Schulter helfen, ja. Und ja, ganz easy. So läuft es. Und wundert mich echt, dass ich so ein krasses Gameplay rausgehauen habe. Und ja, jetzt kann es auch das Tocken wieder richtig losgehen. Also jetzt werden wieder wirklich ähm, regelmäßig Videos kommen, dies, das. Und die Videos werden jetzt auch qualitativ... Qualitativ genau qualitativ auch ansteigen, sag ich mal, weil in den nächsten Videos, also jetzt in dem noch nicht, aber in den nächsten Videos werde ich noch auch so Beat in den Hintergrund reinballern, Facecam wird auch kommen, muss ich noch mal gucken, wie das geht, keine Ahnung, da kann ich immer hier herrn Skorpion oder so fragen oder die ganzen anderen Typen, wie das so geht, weil keine Ahnung, ich kenne mich ja da nicht aus, aber die werden mir da schon helfen und dann wird es auch alles kommen, vielleicht auch Dual Commentaries, Facecam oder sowas, jetzt wird alles sowas auf euch zukommen, das konnte ich vorher ja gar nicht machen, so, ich wollte das ja alles schon vorher machen, aber es ging halt einfach nicht. Und jetzt ist mir die halt Option halt offengelegt worden, ja, quasi wurden mir offenbart und jetzt werde ich das auch quasi ausnutzen, ja. Jetzt wenn hier High-Quality-Videos kommen, könnt ihr euch wirklich drauf freuen, also wirklich, wirklich, wirklich drauf freuen. Und ihr seht schon, die Gegner werden hier im Gameplay ziemlich zerrissen, ja, ist man wirklich gar nicht gewohnt so von meinem Channel. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Gameplay haltet, das ist mir echt wichtig, so, ob ihr so passt oder ob ihr da noch mehr erwartet und, ja, keine Ahnung. Und genau, ich kann jetzt an sich auch... PC-Spiele spielen, wenn ihr wollt, keine Ahnung, was euch da so interessiert. Also, so privat spiele ich zurzeit hier mit Kollegen Fries Borderlands auf dem PC, aber ja, wenn ich jetzt mal kein Let's Play oder sowas machen. so ein Bullshit mache ich erstmal nicht, ja. Also, zumindest jetzt nicht von Borderlands, aber in nächster Zeit wird da bestimmt auch was kommen. Dann werde ich auch ein Let's Play, ich habe einen Let's Play-Channel, ja, ein Video-Upload, aber hey, läuft. Wird da vielleicht mal wieder belebt, keine Ahnung, aber das produziere ich dann erstmal vor, damit es dann auch sicher kommt und so ein Bullshit. damit ihr euch da Versicherung habt. Und wenn ihr da mal so ein Let's Play sehen wollt, aber jetzt nicht unbedingt. Eventuell Borderlands 1, aber ich glaube, das Spiel ist zu alt, keine Ahnung. Eventuell neue Spiele dann. Und was könnte ich da noch bringen? Keine Ahnung, vielleicht. Also Counter-Strike spiele ich ähm, so privat auch mit Kollegen Fries und mit anderen Leuten. Das Spiel könnte ich an sich auch mal so eine Runde bringen, aber muss ich erstmal wieder ein bisschen mich reinfuchsen, ja, weil viele wissen ja, ich habe so, als ich angefangen habe zu zocken, so mein erstes Spiel war auf dem PC, das war so ein billiges Free-to-Play Counter-Strike, ja, also war damals... Oh, wie hieß das? War so also ein, ich glaube, Barok oder so, ja, war so ein richtig billiges Spiel, habe ich ja damals gezockt, da war ich so, ich glaube, 13, 14 oder so, da bin ich so zum Zocken gekommen über einen Kollegen, obwohl eigentlich gar nicht so richtig über einen Kollegen, obwohl eigentlich schon, aber das war halt so, weil ich war quasi Körper, also ich. wie soll ich das sagen, das ist, eigentlich eine, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich so zum Zocken gekommen bin, weil das war jetzt nicht einfach so, dass irgendwie... Ich so dachte, ja, ich fange jetzt an zu zocken, ich habe da so Bock drauf, sondern das war halt mehr so, mir blieb halt nicht viel anderes übrig, so sage ich mal. Aber kann ich eventuell, wenn euch das interessiert, in dem anderen, also im nächsten Video sagen, schreibt das in die Kommentare, so wie ich meine, wie der Boss zum Zocken gekommen ist, ist an sich echt schon ziemlich, ja, witzig nicht, aber ist in sich eine interessante Geschichte, finde ich halt einfach so random. Und schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Im Gameplay ist, glaube ich, jetzt auch schon fast zu Ende. Ich habe das jetzt nicht so ganz synchron gemacht, glaube ich, bin da nicht so ganz so sicher. Aber ich glaube mal nicht. Viel länger als 8 Minuten wird das jetzt nicht gehen. Also tut mir jetzt echt leid, wenn ich voll mit dem Video verkacke. So, da kann ich jetzt echt nichts machen. So, also ich kann schon was machen, aber ich kenne mich ja halt echt nicht aus. Aber ich probiere mein Bestes, meine Freunde. Ich bin jetzt auch gerade immer noch ziemlich so aufgeregt, sage ich mal, wegen PC, die stars Also nehmt mir jetzt nicht übel, wenn ich jetzt irgendwelche Fehler mache. Aber wenn ich gerade so das Gameplay sehe, das ist ja so selber, so noch mal im Hintergrund. Wenn ich das so sehe, muss ich schon sagen, dass ich die Gegner wirklich ziemlich hart gefickt habe. So hätte ich echt nicht gedacht. All diese Dinge, so Black Ops 1, kann man ja wirklich echt nicht mehr spielen, so ich auf der Konsole. Weil irgendwie laufen da wirklich nur noch Hacker rum, also jetzt nicht nur noch Hacker, aber so in einer Runde ist meistens so ein Hacker mit unsichtbarkeit und Unsterblichkeitshack und solche Bastarde fucken halt wirklich ab. Vor allem wenn ich jetzt, ich wollte ja wirklich Gameplay so spielen, weil ich ja wusste, dass der PC bald kommt, wie und das. Und dann killt mich so ein Bastard mit Unsichtbarkeitshack, ohne Witz, da kann man echt... echt unnormal, meine Freunde, ja, da wird mit der Boss echt schon manchmal zornig. Aber keine Angst, Live-Commentaries kommen jetzt auch wieder. So, dies, das kann ich jetzt ja wirklich alles machen. Ja, ich bin jetzt ja quasi offen für alles, meine Freunde. Und ja, Gameplay ist jetzt auch gleich zu Ende. Und euer EMPW, du warst es auch noch, ihr Bitches. No homo. Kommentieren nicht vergessen. Schreibt wirklich, wie ihr es findet. Und ja, over it ihr Bitches. No homo. Skurr.